dann deine u uhr uhr u Warum? Warum? Vielleicht ist ja auch äh, die, die die die Oma davor, also vor der Uroma an neunter Stelle, vielleicht ist ja auch einfach so entstanden. Millionen von Zufällen gleichzeitig ein Blitz ist eingeschlagen, im ein Baum hat einen Regenwurm getroffen und der DNA hat sich Mutation, Selektion, bla bla bla und bup, bup, bup, auf einmal kam. Hat deine Ur -Ur -Ur -Ur -Ur Oma am neunter Stelle keine Mutter gehabt? Ist einfach so entstanden. Wenn er sagt, nee, kann ja nicht das ist doch unlogisch, dann sagst du, okay, wie logisch ist es dann, dass das Weltall, das genau aufeinander abgestimmt ist, dass dieser Planet, der genau aufeinander abgestimmt ist, dass der aus einem Zufall entstanden ist?